Kopf- und Fußzeilen, Seitenzahlen, ein kleines kurzes Kapitel, zu dem mindestens eine Prüfungsaufgabe ähm, kommen wird. Kopf- und Fußzeilen ist ziemlich einfach. Die befinden sich am oberen und unteren Ende des Dokuments, hier und hier und enthalten Informationen wie, wer hat das Dokument geschrieben, wie viele Seiten hat es, wann wurde es zuletzt gespeichert und so weiter. Es kann auch ein Logo oder eine Grafik eingefügt werden, typischerweise rechts oben, die anzeigt, zu von welcher Firma oder von welchem Verein oder so das Dokument erstellt wurde. Gut. Es gibt fertige Bausteine sowie Lego-Bausteine, die du nutzen kannst, das stellt Word bereit. Und die sind, die ersparen einem Arbeit, obwohl persönlich mache ich die Kopf- und Fußzeilen meistens selber. Es könnte sich aber lohnen, da von Anfang an auf diese Bausteine zu setzen, die kennenzulernen, sodass man vielleicht eben nicht alles von Anfang an selber gestalten muss. Oder vielleicht gibt es sogar auch Vorlagen, die man einrichten und dann später immer wieder nutzen kann. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Es gibt einen eigenen Bereich im Drucklayout und ähm, da kommst du aber automatisch hin, wenn du Folgendes machst. Nämlich, du klickst in Dokument oben in den Bereich, in dem die Kopfzeile zu finden ist. Das siehst du auch. Dieser Bereich ist so groß hier, ungefähr 2 cm. Jetzt ist der Cursor hier. Ich verschiebe ihn ein bisschen nach unten. Wenn ich hier oben klicke, siehst du, es wird angezeigt Kopfzeile unten. Zur gleichen Zeit auch Fußzeile. Jetzt kann ich hier drin arbeiten, hier kann ich nicht mehr arbeiten. Wenn ich mit der Kopf- oder Fußzeile fertig bin, wenn ich die fertig bearbeitet habe, errichtet habe, eingerichtet habe, dann kann ich entweder so schließen oder ich klicke einfach wieder in den anderen Bereich. Gut. Das ist das, was hier unten steht. Wie gesagt, es gäbe auch drucklayout eine Ansicht, ähm, das, ja, das ist das im Drucklayout, ist diese Kopf- und Fußzeilenansicht verfügbar. Hier, wie gesagt, diese Bausteine, das haben wir hier oben auch. Wenn ich wieder da reinklicke, es dauert hier jetzt ein paar Sekunden, dann kann ich vorgefertigte Bausteine verwenden. Ähm, die meisten sind aus meiner Sicht ein bisschen überfrachtet. Sowas ja, weiß nicht, vielleicht braucht man das mal und deshalb ähm, verwende ich sie praktisch nie. Eine Kopf- und Fußzeile sollte für mein Empfinden in den meisten Fällen bloß in Informationen enthalten, die man eigentlich nur am Rande wahrnimmt. Sonst würden sie ja nicht in der Kopf- oder Fußzeile stehen, sondern sonst würden sie irgendwo äh, deutlich sichtbar im Dokument platziert werden. Praktisch, wenn wir es von vorgefertigten Bausteinen haben, finde ich zum Beispiel die hier, leer drei Spalten, weil das erleichtert einem die Arbeit insofern, als dass man die Tabulatoren hier nicht setzen muss. Ich wechsle kurz die Fußzeile und zeige weshalb. Was ich oft mache, ist, ich schreibe hier zuletzt gespeichert. Dann schreibe ich vielleicht ähm, den Pfad der Datei hin. Und ich schreibe noch Seite 1 von 2. Da komme ich später noch dazu. Das ist so falsch. Ich will das bloß an einem Beispiel zeigen. Aber du siehst, ich muss das alles schon machen. Ich muss die Tabulatoren setzen. Ähm, hier ist das schon gegeben, ich kann einfach reinschreiben. Gut, schreiben muss ich trotzdem noch. Äh, noch was Kleines, ich kann die Kopf- und Fußzeilen hier schon mal ein bisschen anpassen. Ich kann sagen, sie sollen weiter rauf oder weiter runter. Das ist insofern sehr praktisch oder dann sehr praktisch, wenn man das Dokument möglichst äh, die Seite maximal ausfüllen will, möglichst alles auf eine Seite kriegen will und dann nicht will, dass die Kopf- und Fußzeilen da weit in den Text hinein wachsen. Wenn ich das gerade mache und die Seitenränder einrichte, das war jetzt ein bisschen umständlich und der Computer hat auch ein bisschen lange, dann kann ich typischerweise mache ich das dann so, aber das geht natürlich jetzt nicht, weil ich jetzt schon die Kopfzeilen hier habe. Das heißt, ich müsste oben einen Seitenrand von mindestens 2 cm haben. Ich kann dann hier maximieren oder sagen, nee, das geht nicht, wenn ich noch locken will, wenn ich es in einen Ordner einlegen will, will ich hier sogar ein bisschen Abstand haben. Gut. Hier bei Layout kann ich übrigens die Kopfzeilen, die Fußzeilen, die Abstände auch gleich einrichten. Und ich habe auch noch ein paar andere Dinge, die ich hier einrichten kann, die Bezug haben zu den Kopf- und Fußzeilen. Also, wir machen das mal so. Und jetzt siehst du, dass das einigermaßen passen würde, wenn jetzt hier der Titel zu stehen kommen würde. Es wäre aber schon eher eng, so vom Layout her. Ich gehe wieder zurück zum Dokument ähm, und halte mich hier ans PDF. Ich sage dann gleich noch, weshalb. Also wir haben gesehen, es gibt solche Inhaltssteuerelemente. Ähm, da sprechen sie davon, ähm, dass es wie so vorgefertigte Felder gibt, die man benutzen kann. Ähm, sie sagen auch, dass es... Äh, Platzhalter gibt, wie Autor oder Firma, vorgefertigt, die man dann mit Inhalten füllen kann. Das ist, glaube ich, ein word für windows ding Beim Mac habe ich das noch nicht gesehen. Vielleicht verstehe ich es auch einfach noch nicht. Wichtig ist, ich kann Kopfzeilen genauso formatieren wie Text. Das macht Sinn, dass man sie zum Beispiel in kleinerer Schrift hält, 9 oder 10 Punkt, gerade noch lesbar, und den Text selber in vielleicht in 11 oder 12 Punkt. Einfach so, dass sie sich grafisch vom Format her deutlich abheben vom eigentlichen Text. Gut, es gibt auch Kopfzeilen, Fußzeilen für Bücher, weil ein Buch typischerweise in der Mitte gebunden ist und dann hier verschwindet der Text, wenn er zu nah an den Rand kommt, aber das ist was für Fortgeschrittene. Wie man die Bearbeitung der Kopf- und Fußzeilen beendet, habe ich schon gezeigt und ich habe auch gezeigt, dass eben Tabstops eine Rolle spielen. Wenn ihr das zu so schnell ging, einfach nochmal hier. Die Tabstops habe ich gesetzt. Und die hat das, die Kopfzeile die vorgefertigte Kopfzeile mit sich gebracht. Und du siehst, dass auch gerade ein mittiger Tabstop und ein rechtsbündiger Tabstop eingefügt sind. Das muss du also nicht mehr selber machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das hier auch der Fall ist. Ja, das wird automatisch gemacht. Das ist clever von Word, dass es merkt, okay, wenn der Tabulator gedrückt wird, dann mache ich zuerst einen mittigen und einen rechtsbündigen. Wahrscheinlich war das schon hier, bevor ich überhaupt was geschrieben habe. Schauen wir mal. Ja, der ganze Absatz hier hat in der Fußzeile schon vordefinierte Tab-Stops am richtigen Ort und der richtigen Art. Gut. Ähm, es gibt eine Möglichkeit eine Trellinie einzufügen, kommt meines Wissens nicht an der Prüfung, ist aber praktisch noch wichtig zu sehen, dass es nicht ein grafisches Element ist. kann man zwar machen, aber es geht einfacher, indem ich einfach dem Absatz hier, einen Rahmen anfüge äh, ich habe das jetzt gerade nicht ausprobiert müsste ich kurz schauen wie das dann geht Layout vermutlich irgendwo hier wird das sein vielleicht bei Entwurf ich weiß es gerade nicht aber das ist quasi ich mache einen Rahmen dahin das passt schon äh, Tabelle jo äh, ich finde es nachher noch raus Gut Datum und Uhrzeit da komme ich jetzt gleich dazu und Dokumentinformation das hier so ist suggeriert, also schlägt mir so vor, tut so, als, als wäre das alles verfügbar und eben, Word für Windows vielleicht. Hier bei Mac war ich vorher ziemlich erstaunt, dass ich das nicht gefunden habe. Ähm, hier müssen wir uns anders helfen, hier sind wir ein bisschen technischer. Ich gehe da also rein und ich habe zwar die Kopf- und Fußzeilen vielleicht mit vorgefertigten Blöcken, Dokumenttiteln und so, aber ich kann sie nicht irgendwie, ich kann nicht da sagen, ich hätte gern das und das eingesetzt. Ich hätte gern den Titel oder so. Ich habe eigentlich lediglich die Seitenzahlen. Auch das ist im Vergleich zu dem, was wir hier unten haben. Seitenzahlen, Seitenzahlen. Da wird, vor, siehst du, das Menü hier sieht so aus. Da hast du ganz viele Optionen. Das haben wir hier nicht in, in Mac. Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre praktisch. Ich komme gleich drauf. Was ich hingegen machen kann, ist, kann hier... Felder einfügen, Datum, und Zeit habe ich, Seitenzahlen habe ich, aber alles andere habe ich nicht. Was ist denn alles andere? Das ist ein sogenanntes Feld und das ist eine Prüfungsaufgabe, die praktisch in jeder Serie vorkommt. Ich kann also all diese Informationen einfügen. Da hast du Zeugs wie ein Link, die Größe des Dokuments, das Datum, ein Barcode und so weiter, was immer man braucht. Du wirst vielleicht denken, ja, wer braucht das schon, aber doch, also... Es gibt da schon ein paar Situationen, wo du solche Sachen suchst. Das Problem ist, oder verwenden willst, das Problem ist, sie sind auf Englisch und zum Teil nicht ganz logisch. Zum Beispiel die Seitenanzahl ist ähm, oder die Seitenzahl ist Page, ich kann da reinklicken und P drücken. Und dann habe ich die Seitenanzahl und zufälligerweise habe ich auch nur NumPages, das ist die Anzahl Seiten. Ja gut, hättest du es gewusst, Num, Number of Pages, NumPages? Früher wusste ich es nicht, inzwischen weiß ich es Bisschen besser sortiert, hier. Da ist jeweils rechts nicht so viel Auswahl, gerade so Datum und Uhrzeit. Machen wir doch mal ein konkretes Beispiel. Also zum Beispiel habe ich gesagt, Benutzerinformation, Username, okay. Das ist jetzt der Microsoft Office User, weil es nicht mein Word ist. Das müsste ich zuerst hier in den Einstellungen ähm, irgendwo in Allgemein, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht wo, aber irgendwo benutze Informationen hier. Könnte ich meinen Namen hinschreiben? Ich Weiß gar nicht, ob das geht, ob das nachher noch so ist. Versuchen wir es mal. Ich klicke rechts und aktualisiere und jetzt steht mein Name hier. Das gesehen. Ich habe diese Informationen zuerst verfügbar machen müssen und dann habe ich das Feld noch aktualisieren müssen. Dann hier merkst du, wenn ich einmal klicke, wird der ganze Bereich markiert, das ganze Feld wird eben markiert. Ich Füge also da auch ein Feld ein und mache Dokumentinformation. Beispiel File Name, wie heißt das Dokument? Okay, momentan ist es noch das Dokument 1. Wenn ich es speichere und dem sage Kopfzeilen, dann heißt es immer noch Dokument 1. Ich muss zuerst aktualisieren. Gut, und dann würde ich hier vielleicht noch die, äh, das Save Date einfügen oder eben die Seitenzahl. Gut, ja, jetzt habe ich die Seitenzahl. Ich möchte aber. Ah, die Seitenzahl wird das eigene Feld eingegeben. Okay, also machen wir es anders. Das wusste ich nicht. Ich hätte es hier die Page eingegeben. Page. So. Und jetzt will ich aber Seite 1 von. Das muss ich selber basteln. Ich muss hier also von Hand schreiben: Seite 1, Feld, Page, von. Und jetzt, was kommt wo? Weißt du schon? Ja, klar. Uh, number of Pages, Number of Pages, Number of Pages, Seite 1 von 1. Wenn ich uh, eine zweite Seite einfüge, dann habe ich hier Seite 2 von 2. Das ist das, was ich hier unten in meiner Fußzeile normalerweise habe. Jetzt habe ich es in der Kopfzeile gemacht. Um, das ist sehr praktisch, weil man weiß, okay, ich habe alle Seiten von einem Dokument. Das ist gerade auf Behördendokumenten oft der Fall, dass man vielleicht 8, 7, 10 <lacht> Seiten kriegt und man weiß nicht, habe ich alle und wie viele Seiten brauche ich denn dazu zu diesem von diesem Dokument und dann ist das eben ersichtlich. Das heißt, alle Leute, die KV lernen möchten, die müssen das sicher kennen. Jo. Also, das ist ein bisschen unschön, dass das Mac nicht schon vorgefertigt äh, zur Verfügung stellt. Abstand vom Seitenhand haben wir besprochen. Für das hier sind Details. Ähm, Zeitenzahlen einrichten. Du siehst also hier, das gibt hier sogar einen Block bei ähm, Word für Windows. Das haben wir in Mac nicht. Oder zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Noch ganz kurz, ähm, Fußzeile, Kopfzeile löschen, das musst du können. Äh, Im Prinzip kannst du einfach hier die Kopfzeile löschen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch so geht. Ich glaube, das werden so. Kopfzeile entfernen und dann ist es weg. Könntest theoretisch aber auch einfach den Inhalt komplett löschen, markieren, löschen, dann wäre das dasselbe. Das gilt in der Prüfung auch. So viel zu Kopf- und Fußzeilen. Viel Erfolg beim Lernen.